Hier sehen Sie, wie ich Zeit und Geld einspare. Die Mooncard hat unsere Ausgabenverwaltung grundlegend verändert und ist fast eine Privatassistenz. Das Interessante daran, bei jeder Zahlung werde ich per SMS daran erinnert, den Beleg abzufotografieren. Anhand der Zahlungsinformationen, verknüpft mit E-Mails und Kalender, füllen die Mooncard-Algorithmen die Spesenabrechnung aus. Ich bestätige und sie wird automatisch an unseren Buchhalter gesendet. Die Spesenabrechnungen kommen in Echtzeit und sind komplett. Ein echter Zeitgewinn. Das Dashboard verschafft mir einen Überblick über all unsere Ausgaben. Ich sehe, dass in Bonn gerade viel Geld ausgegeben wird. Hm. Nun ja, alles lässt sich ohne Neueingabe in Ihre Buchhaltungssoftware exportieren. Und ich kann den Zugang in Echtzeit verwalten. Mein Flug nach Macau geht um 8. Okay, Boris, deine Karte ist für sieben Tage All Inclusive aktiviert, aber für Casinos, Geldautomaten, Cocktailbars und Nachtclubs blockiert. Gute Reise. Wir sparen Zeit bei der Budgetverwaltung und können uns auf das Wesentliche konzentrieren.